Guten Morgen, liebe Freunde, das Ostereis. Ja, Heute, am Ostermontag 2023, haben Otti und ich uns was ganz Besonderes besorgt. Gänsei. 159 Gramm. 160 Gramm. Knapp. 380. So, dann stechen wir erst einmal die Eier an hier. Am besten ist von beiden Seiten. Sicher ist sicher. Und jetzt lassen wir die ganze Sache elf Minuten kochen. Na, ist ja bald kommen. So, dann schrecken wir mal die Eier ab. Das ist ein großes Osterfest für Ostern. 34 Gramm.